Ein sorgsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen und das seit über 100 Jahren. Für uns bei SALUS steht Qualität über allem. Deshalb entwickeln wir unsere Rezepturen stetig weiter und steigern damit nachhaltig die Lebensqualität. SALUS. Unsere Kraft liegt in der Natur.